Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropana quält sich und heute haben wir ein paar exklusives Rennspiel Dirt Racer und ihr könnt es vielleicht schon am Spielgeschehen erahnen, es ist mit dem FX-Chip damals gemacht worden ja, mit dem 3 d beschleunigungs was so in dem Modul vom Super Nintendo verbaut war also von dem Spiel und dann im Super Nintendo reingesteckt wurde und dann, boah, 3D, wie ihr seht, ähm 60 frames per second mindestens. Ich persönlich finde ja diese Super FX Chip Spiele sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch gute Beispiele, die das gut eingesetzt haben, wie zum Beispiel Yoshi's Island, die das auf eine andere Art benutzt haben, wobei das auch der Super FX Chip 2 war. Aber bevor ich hier zu so sehr in das Technische reingehe, Gucken wir uns heute mal Dirt Racer an. Wenn ihr einen Wunsch für diese Serie habt, egal ob 8 oder 16 mit, einfach in die Kommentare damit. Ich schreibe mir alles auf eine Liste auf und arbeite das nach Lust und Laune ab. Das heißt, es kann auch durchaus etwas länger dauern, wenn mal dass ein Titel drankommt. Nicht wundern. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt, haut es einfach in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir schauen hier wirklich einfach mal rein. Ich habe schon viel Schlechtes gehört. Aber immerhin kann man anscheinend in ewiger... Langsamkeit, oh, ohne Witz, also ich drücke, drücke drück, drück nach rechts oder nach links und dann erscheint genau in dieser, oh scheiße. Weil ich so ungeduldig war, habe ich jetzt zweimal nach rechts gedrückt, weil ich dachte, hey, vielleicht geht es denn ja schneller. Anscheinend ja nicht. Also, da, da hisst man ja schneller eine echte Fahne, als die hier hochkommt. Ne? Aber wir machen es natürlich auf Deutsch. So, gucken wir mal, Liga, Pokal, Training, ich würde sagen, ich gucke mir mal die Steuerung zumindest mal kurz an. So, Gas, Gas, Bremsen, das ist auch eine interessante Entscheidung, es gibt einmal Gas, Vollkanne und einmal Halbgas, das könnte theoretisch, könnte das ein guter Ansatz sein, dass man ähm, das so ein bisschen besser regulieren kann. Ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, dass dies hier nicht notwendig sein wird, aber... Indubio Pro Reo, sage ich mal, schauen wir einfach mal. Okay, Handbremse etc. Guck mal, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den, äh, <lacht> den Liga-Pokal ein und es gibt anscheinend eine Passwortfunktion. Finde ich super, 1A. Aber wenn ich hier schon diese wirklich ewig lang Zahlenkolonnen, ich glaube, das sind 3x7, also 21 Zeichen, wenn ich das hier gerade überschlage, Wer hat Bock für sowas 21 Buchstaben wahrscheinlich irgendwie nervig aus irgendwie ne, dieser typischen Tabellen irgendwie einzugeben? Wer hat da Lust drauf? Oh, ach, okay, eben immer kann ich einen Namen eingeben, okay. Ne, aber hier, so wird wahrscheinlich einfach das Passwort eingegeben werden und ich hab, hätte da jetzt keine Lust, 21 Zeichen einzugeben. Aber, okay. Es, es gibt immerhin ein Passwort-Feature, also will ich da nicht meckern. So, ich mache mal einfach weiter. Gut. Alles klar. In England fahren wir jetzt. Also ich habe kurz vorher gelesen, es gibt da verschiedene Autotypen. Ich schätze mal, es wird jetzt irgendwie der Truck sein. Okay. Äh. Ähm. Okay, also die Steuerung ist schon mal aus der Hölle. Ihr seht, wie stelle ich da jetzt... Was ist hier Strecke und was nicht? Es gibt keine Minimap. <lacht> es gibt spektakuläre Explosionen. Also Ohne Witz, ich bin halt gerade etwas verwirrt. Wo, wo, wo ist die Strecke? Warum hat die Strecke so viele unterschiedliche Farben? Warum okay, dass das wir hier uns mit gefühlt 5 frames per second äh, lang bewegen ähm, Das liegt an diesen 3d sachen da gibt es ja auch hier stunt race fx und so weiter was was ähnlich eh ähm, ich sag mal Flüssig in anführungsstrichen läuft Was was, was ist hier strecke und was nicht <lacht> Explosion Leute, ich habe ich hab in dieser Serie schon so einige schlechte Rennspiele gehabt, wo auch man sagen kann, okay, technisch, die Spiele sind zwar kacke, ne, wie ähm, hier Dingskirchen auf dem Gameboy, was, was äh, das 3D abbildet, äh, Days of Thunder auf dem Gameboy, genau so ist <lacht> so eine Explosion jedes Mal. Das war halt, okay, es war nicht so geil zu spielen, aber technisch wesen beeindruckend, das ist hier weder noch. Ich, ich, ich bin... Also eine Art Minimap hätte ich hier wirklich. Oh, ohne, ohne Witz. Okay, es gibt da ab und zu diese Barken links und rechts. Ne? Da sieht man halt, okay, ich habe jetzt gerade nur mal ein bisschen nach links gesteuert und der, der bricht mir jetzt hier gerade komplett aus. Was für ein allrad Fahrzeug soll das bitte schön sein, was so schnell ausbricht? Also. Fassen mal zusammen, Grafik-Scheiße, Steuerung-Scheiße und die totale Überforderung, was das Streckendesign angeht. Okay, ich muss jetzt hier gleich nach rechts fahren, aber wo denn? Und jetzt nach links... Also, also, also, ich orientiere mich gerade an diesem game Pfeilen immer, ne? Selbst, selbst, selbst, die Mus selbst, selbst, selbst, die Musik hat's irgendwie aufgegeben, irgendwie auch nur den Ansatz von Dramatik irgendwie rüberzubringen. Alter. Stellt euch mal vor. Ah, okay, da kann ich die, die, die Wagen auswählen. Okay. Äh, wenn ich nach links und rechts drücke. Ich mache ja auch mal, ich mal den, den Sportwagen. Was ich gerade gelernt habe, was ich mehr brauche, ist unbedingt mehr Geschwindigkeit. Ich nehme an, der wird schneller sein. Ähm, also, dass das Cover sieht ja echt hübsch aus, ne? Kann, kann man ja nichts sagen. Ähm, stell euch mal vor, ihr sagt, keiner, man hat ja damals die Dinger echt so... so und die Sichtweite, die, die Sichtweite, die ist einfach... Das, das steuert sich gar nicht nach links und rechts. Also, die Sichtweite, man, man sieht einfach nicht, ist gefühlt zwei Meter. Wenn ich hier wirklich hier im dichtesten Nebel mal fahre, ne, wo man laut Straßenverkehrsordnung Nebelschlussleuchte anmachen sollte, sehe ich weiter und mehr als hier. Und guckt. Also, also das Ding hier, wenn ich schon vorher dachte, der, der Truck oder was das sein soll, der ist nicht so gut steuerbar. Das hier ist ein Ding der Unmöglichkeit zu steuern. Also, ich, ich, ich mache hier nur wirklich ganz leichte Lenkbewegungen, Ich weiß nicht, ihr, ihr könnt es vielleicht erahnen. Und er bricht sofort aus. Geht's weiter geradeaus? Auch auch, auch, auch, auch die Farbe der Strecke. Ich, ich, bin, ich bin echt nicht, nicht, nicht so oft sprachlos hier, ja? Guck dir mal an. Kurz angebumst. Schon, schon außer Bahn. Und selbst die Computergegner, wie man sieht, kriegen es nicht hin. Wenn selbst der Computer das nicht hinkriegt. Wo, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie komplett außer der Strecke gefahren. Ich meine, Sie haben es immerhin versucht, die 3D-Effekte zu. Äh, die, die Polygone zu texturieren, nenne ich mal. Sind das Texturen? Oder, oder, oder kann das weg? Also, theoretisch klar, aber... das ist ein Schild. Wie komme ich denn da jetzt? Komme ich denn jetzt wieder weg? Ich muss wohl jetzt wieder auf die Strecke oder nicht? Weil da, da ist wohl die Strecke, da bin ich doch durchgebrochen, oder? Ich muss ich jetzt... Also eine Minikarte, das... Das würde das Spiel jetzt auch nicht viel besser machen, aber dann würde ich wenigstens wissen, wo ich lang fahre und könnte mich so einigermaßen auf den Streckenverlauf konzentrieren, weil diese gelben Pfeile als Richtungsanzeige die sind wirklich nicht mehr ansatzweise Guckt euch das mal an. Hey, übrigens, scharfe Linkskurve, ne? Wird ja 5 Meter vorher durch große Schilder eingeblendet. Also hier hilft es nur wirklich die Strecken auswendig zu lernen das Problem ist nur, das Spiel ist so scheiße, dass ich mir gar keine Strecken hier aus, wenn ich lernen will, Freunde. Also ich weiß noch, das Rennen zu Ende, denn reicht es mir. Also den dritten Wa Wagentyp, den muss ich mir jetzt nicht auch noch antun. Oh, schon wieder. Guckt euch das doch mal an. Ich weiß, das soll ein Sportwagen sein, das soll schlechter handelbar sein. Aber wenn ich hier lenke, dann passiert da quasi gar nichts. Das hat auch nichts mit, ansatzweise mit Realismus zu tun. Ich, ich ich hab nur kurz versucht, diesen blöden Kurs zu korrigieren und schon explodiere ich. das mieseste. Da wurde mir wirklich mit viel Mühe ein Super FX Spiel gemacht. ne äh, Ich meine, jetzt weiß ich hier mal den Grund, warum es so in Europa erschienen ist, weil... nur wir können so doof sein, hier sowas zu kaufen. Aber da... da nee. Wie gesagt, selbst der Computergegner hat keinen Bock drauf und hängt in der Hecke fest. dich das doch so mal an. Ey, so, so, so, so kannst du doch nicht vernünftig irgendwas spielen. kannst mir sagen, was du willst, aber so kannst du nicht vernünftig spielen. Das geht nicht. Ey, ohne Witz, ich, ich, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust, dieses Rennen auch nur ansatzweise zu beenden. Bitte, Finger weg. Es ist gut, dass das wir in Europa das quasi hier in Quarantäne genommen haben und nicht rausgelassen haben. Ei, ei, ei. Nein. Trotzdem danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschö.